3-2 Führung des 1. FC Köln, Bastian Schweinsteiger flach in den Fuß von Ribery. Kurzpassspiel der Bayern da vom 16er, Schweinsteiger schön in die Schnittstelle, Ribery, eine Drehung, Ribery, geblockt von den Kölnern, noch einmal eine Möglichkeit, ist die Chance, gefährlich. Tor! Und sein Torriecher! Die Flanke von der linken Seite an den 5 meter raum Und dann müsste eigentlich Rensing zum Ball gehen. Für meine Begriffe ein kleiner Fehler von Michael Rensing. Da muss er eher dran sein. Scheiße! Ja.